Helena Steinhaus ist Geschäftsführerin des Vereins Sanktionsfrei e.V. in Berlin und jetzt bei uns zu Gast. Schönen guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen, hallo. Das Ziel des Vereins ist eine angstfreie und garantierte Absicherung von Personen, die auf staatliche Hilfe angewiesen sind, genau. habe ich gelesen auf Ihrer Seite. Konkret heißt das, Sie helfen Hartz-IV-Empfängern, die von Sanktionen betroffen sind. Was hat Sie vor dreieinhalb Jahren zum Gründungsmitglied dieses Vereins werden lassen, Frau Steinhaus? Na, letztendlich die Überzeugung, dass eben jeder Mensch das Recht auf Leben hat tatsächlich. Und wenn man sich mal genauer mit den Sanktionen beschäftigt, dann stellt man ganz schnell fest, dass die mit strafendem Charakter in die bloße Existenz der Menschen eingreift. Also mhm. eine Sanktion bedeutet immer eine Existenzbedrohung. Und ähm, genau, wir wollten einfach darauf aufmerksam machen, ähm, was das bedeutet. Mhm. Und was da auch für ein Stigma geprägt wird. Das ist so die, die äh, ja inhaltliche Seite, ein bisschen mhm. die theoretische Seite. Es gibt auch eine praktische Seite des Vereins äh, in der bei der helfen sie ganz konkret, werden aktiv. Was tun ja. sie? Also zum einen kann man über unsere Plattform www.sanktionsfrei.de Widerspruch gegen Sanktionen einreichen, automatisiert und ganz einfach. Und gleichzeitig Kontakt mit unseren Anwälten herstellen, die dann bei der individuellen Begründung helfen. Und dann gleichen wir Sanktionen finanziell aus. Über die Dauer der Sanktionen, also immer drei Monate. Und äh, wir nennen das das solidartoff prinzip Wenn der Fall gewonnen wurde und wir gewinnen meistens, dann kann das Geld wieder an uns zurückgehen und wir können es an weitere Menschen verteilen. Also es ist eine ganz einfache Umverteilung. Mhm. Sie haben aber auch welche, die für ein gewisses Polster sorgen, wahrscheinlich um so eine Vorkasse <lacht> zu haben. Äh, wer, wer zahlt ein? Wer, ja, also wer, wir, wer spendet? Wir finanzieren uns über Spenden. Die sogenannten Heartsbreaker ähm, <lacht> sind die Basis unseres Vereins. Das sind einzelne Menschen, mittlerweile über 770 Menschen, die uns unterstützen und das sind tatsächlich ungefähr 50 zu 50 selber Hartz-IV-Beziehende hm. beziehungsweise Menschen, die mal von Hartz-IV betroffen waren. Aber auch Leute, die das in ihrem Umfeld mitbekommen und ähm, einfach äh, mehr zur sozialen Gerechtigkeit beitragen wollen. Und dann haben wir auch hm. immer wieder größere Spender, private Spenden. Hartz-Breaker, hm. das ist ja ein Titel, ja. den man dann da auch bekommen sein. kann. <lacht> Jeder ja. kann ja. ähm, Was ist so ein typischer Fall aus jüngster Vergangenheit? Äh, bei dem Sie auch gemerkt haben, wie sinnvoll, wichtig und gut das ist, was Sie da tun. Ja, also ähm, wir führen seit Anfang Februar eine wissenschaftliche Langzeitstudie durch mit 500 Menschen, die äh, daran teilnehmen. Und davon bekommen 250 Menschen äh, von uns Sanktionsfreiheit garantiert über drei Jahre. Und ähm, innerhalb dieser Studie kontaktieren mich jetzt gerade immer wieder Menschen, mit denen ich auch äh, genauer in die Thematik einsteige und ähm, da erreichen mich fast immer Fälle von ähm, ja äh, Leuten, die sowieso schon in einer wirklich schwierigen Situation stehen, sei es eine Scheidung, eine Trennung oder die Pflege der Eltern ist tatsächlich jetzt hm. äh, von zehn Leuten, die mich in der Zeit kontaktiert haben, waren drei mit der aktiven Pflege der Eltern beschäftigt und äh, wurden gleichzeitig vom Jobcenter sanktioniert oder die sind selber krank. Ähm, ja, meistens sind es einfach schwierige Lebensumstände, die dann auf Sanktionen treffen sozusagen. Und denen helfen Sie dann auch, dass Sie den genau, den geben wir einfach das den Geld. Ausfall im Grunde den Ausfall übernehmen. Ja. Die Auszahlung des Geldes. Ist ja an Bedingungen geknüpft äh, bei der NARZ 4 Regelung, mhm. wer ohne wichtigen Grund nicht beim Jobcenter erscheint, obwohl er einen Termin hat, dem wird das Geld für drei Monate um zehn Prozent gekürzt. Wer einen von der Agentur für Arbeit als zumutbar angesehenen Job ablehnt, der muss mit noch härteren Sanktionen rechnen. Ja. Was ist denn an diesem Prinzip falsch aus Ihrer Sicht? Ja, weil, ähm, weil es tatsächlich immer wieder zu Fehlern kommt. Also... Und, und zwar sehr, sehr häufig. Ne? Daraus erklärt ja. sich auch, warum wir in 90 Prozent der Fälle gewinnen, weil normalerweise keine rechtliche Grundlage existiert und jetzt zum Beispiel ein zumutbarer Job, äh, der einem ähm, äh, angeboten wurde, der einen Bandscheibenvorfall hat, äh, als Packer ja in einer Paketstadt Paketstadt-Packstation. Der kann einfach diesen Job nicht machen und dann lehnt er ihn ab und bekommt eine 60 sanktion und das über drei Monate. Ne? Da muss jemand, der von 424 Euro lebt, plötzlich von weniger als der Hälfte leben. Das ist einfach nicht möglich. Konnte der das denn dann selbst nicht nachweisen? Äh, als Na, das Job haben, Ja, ja das dauert ja. Das dauert, weil eine, ein Widerspruch auf eine Sanktion hat keine aufschiebende Wirkung. Das ist tatsächlich fast, also das gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt es nur in Hartz IV, mhm. dass ein Widerspruch keine aufschiebende Wir Wirkung hat. Und das heißt, dann kann es tatsächlich bis zu drei Jahre dauern, bis das Geld zurückgezahlt wird. Und deswegen gleichen wir über diesen Zeitraum aus. Verstehe. Dann ist es auf dem Niveau, auf dem man dann Geld bekommt, ist es sofort existenziell eine, eine Bedrohung. Ja, absolut. Ja. Ja. Nun steckt ja in diesem Sanktionsprinzip der Erziehungsgedanke drin. Auch mhm, vielleicht ja. ein, etwas, naja, ein etwas in die Jahre gekommener Erziehungsgedanke. <lacht> etwas. Aber ähm, ist es denn aus Ihrer Sicht auch falsch, dass man das überhaupt macht? Also dass man überhaupt so einen so so ein Hebel ansetzt und sagt, äh, du musst schon einfach ein bisschen mitarbeiten und hier wenigstens auf der Matte stehen und zeigen, dass du bereit bist? Ähm, das finde ich grundsätzlich in Ordnung, dass man die Menschen zur Mitarbeit auffordert, wenn es ähm, im Interesse der Person auch ist. Und äh, trotzdem finde ich es grundsätzlich falsch, wenn man ähm, das Existenzminimum entzieht, wenn jemand nicht pariert. Ne? Weil da geht es ja tatsächlich einfach hm. nur darum, dass mit diesem wenigen Geld dieser Mensch seinen, seinen, seinen physischen Körper pflegen kann und aufrechterhalten kann letztendlich und ein Minimum an sozialer Teilhabe äh, hat. Und ja, das, das kann man nicht äh, kürzen und genau darum ist es ja auch ein Minimum. Ein Minimum ist der kleinste Teil und von der Logik her ähm, geht es gar nicht. Mhm. Und beim, bei der Idee von Erziehung hat man eigentlich auch die Idee, dass man damit positiv auf jemanden wirkt, also dass der nachher mehr kann, dass er nachher selbstständiger ist, dass er was gelernt hat, was ihm auch hilft im Leben. Äh, wird das denn durch die Sanktionen überhaupt erreicht? Nee. Also ich spreche mit vielen Menschen und alle fühlen sich eigentlich durch Sanktionen in eine Lage gedrängt, in der sie nicht mehr agieren können, in der sie aber auch mit dem Sachbearbeiter nicht mehr auf einer guten Vertrauensebene sind. Und ähm, sie sind ja dadurch auch in eine solche finanzielle Not gebracht, dass sie eigentlich nur noch damit beschäftigt sind, irgendwelche Papiere irgendwo hinzubringen, nachzuweisen, ähm, warum es dazu gekommen ist und dass die Sanktion wieder aufgehoben wird und so weiter. Also man versetzt Menschen durch Sanktionen nicht in die Lage, ähm, sich um eine Verbesserung der eigenen Situation zu kümmern. Also mhm. das ist wie wenn, wenn ich sage, jetzt stresse ich dich mal richtig, nimm dir dein zu Essen weg und am besten noch dein Zuhause und dann, ähm, dann findest du mit Sicherheit eine Arbeit. Worum geht es dann aus, aus Ihrer Sicht äh, gesellschaftlich bei diesem Thema? Weil es ist ja schon interessant, ähm, wie das genau beobachtet wird, wie der Zusammenhang zwischen Leistung und Lohn in unserer Gesellschaft gesehen wird, was äh, auch das Gerechtigkeitsempfinden der, der Menschen dann betrifft und mit dem das dann auch bewertet wird. Ja, also ich glaube, es geht um so eine Art... Ähm also teilweise ist so eine Angst vorhanden, dass sozusagen der der Steuerzahler ähm, Menschen durchfüttert, die es nicht verdient haben, so erkläre ich mir das mhm. und ähm und dafür sorgt eben auch dieses Stigma, das auf Hartz-IV und den Hartz-IV-Empfängern lastet. Ne? Also ganz viel wurde in, der, in den Medien das Bild geprägt, dass der Harzer nur auf der Couch sitzt, sitzt und Chips isst und nichts tut und dafür auch noch ähm, sich ein High Life machen kann von 424 Euro. Das stimmt einfach de facto gar nicht. Die meisten Hartz-IV-Beziehenden sind... Ähm, Aufstocker, ja, das, Davon gibt es 1,2 Millionen. Hm. Dann gibt es fast 2 Millionen Kinder und Jugendliche oder Menschen in Ausbildung, die Hartz IV beziehen. Dann gibt es einen Betracht, beträchtlichen Teil, der sich eben um die Pflege von Angehörigen kümmert oder alleinerziehend ist. Ähm, letztendlich gibt es nur 1,5 Millionen Langzeitarbeitslose. Und auch bei denen gibt es meistens triftige Gründe. Ne? Hm. Also dieses ähm, diese, dieser Drang, immer nach diesen Schmarotzern oder so zu suchen und die auch wirklich zu fassen äh, mit diesem System, der ist irgendwie groß. Hm. Und, und ich glaube, da liegt das Problem. Man guckt nicht auf die Menschen, die es brauchen und die es verdienen und die von unserer Gesellschaft mitgetragen werden müssen, sondern auf die, die es ausnutzen könnten. Und das sind wirklich wenige. Sie haben das in der praktischen Arbeit, erleben Sie das, haben da eine eindeutige Position gefunden und Sie lassen sich das jetzt im Grunde nochmal wissenschaftlich bestätigen. Haben Sie schon kurz angesprochen, mhm. äh, in Zusammenarbeit mit der Uni Wuppertal haben Sie eine Studie auf den Weg gebracht, die drei Jahre läuft. Erzählen Sie uns zum Schluss noch kurz, worum es da geht. Genau, also alle Infos gibt es auf harzplus.de und es geht letztendlich darum, im Laufe dieser drei Jahre herauszufinden, wie sich, das auf die Menschen auswirkt, wenn der Druck, der durch die Sanktion entsteht, weil äh, die Sanktion wirkt letztendlich, bevor sie ausgesprochen wirkt. Ähm, wie wirkt sich das auf die Menschen aus, wenn, wenn dann eine Freiheit letztendlich reinkommt und sie auch die Freiheit haben, zu entscheiden, mal Nein zu sagen? Was macht das mit den sozialen Beziehungen? Wie wirkt sich das auf die Gesundheit und auch auf die Arbeitssituation der Menschen aus? Das wollen wir rausfinden und dafür garantieren wir eben 250 Menschen Sanktionsfreiheit über drei Jahre. Und 250 Menschen sind in der Vergleichsgruppe, also die Ergebnisse der Umfragen stellen wir natürlich nebeneinander und können daraus unsere Schlüsse ziehen. Und Sie wissen im Grunde schon, was rauskommt oder verstehe ich Sie äh, da falsch? Na, ich habe natürlich eine Tendenz, aber die Uni Wuppertal ist neutral und hat äh, großes Interesse äh, an, an einer wissenschaftlichen Datenbasis letztendlich und insofern ist das eine neutrale Studie. Und das andere Auge von Ihnen äh, hat das Bundesverfassungsgericht äh, im, im Blick, wo die Verhandlungen auch grundsätzlich äh, laufen, äh, was Sanktionen im Hartz-IV-Gesetz äh, angeht. Äh, haben Sie da auch irgendwie Einfluss drauf aus Ihrer Erfahrung? Ähm, Einfluss weiß ich nicht. Ähm, es ist jedenfalls nicht aus unserer Initiative entstanden. Die, die Klage lag schon vor dem Bundesverfassungsgericht, noch bevor sanktionsfrei gegründet wurde. WDR 5.